Ja, Monat lang ohne Handy aushalten, eindeutig Maxi. Nein, Jan, ohne, ich schwöre dir, ohne Handy werde ich zuvor hier. Du hast mal dein Handy geschrottet, musstest zwei Wochen lang ohne Handy aushalten. Jetzt habe ich das nur meiner Schwester gesehen. So, willkommen bei Jan und Maxi, <lacht> Sie ein neues Video am Start. Ich filme. mich. <lacht> bei Jan und Maxi. heute haben ein neues Video die entweder oder Sch und zwar würdest du eher in der Nationalmannschaft spielen oder eine Million Euro annehmen einfach so also könntest du dann für immer in der Nationalmannschaft spielen lieber die eine Million Euro Bäume noch immer für gewinnen <lacht> Hier <lacht> wirst du eher für dein ganzes Leben lang eine Latze rumlaufen oder eine Million Euro eine Million Euro Schulden haben Boah Obwohl Eine Latze würde dir stehen Na, no, du schon mal eine <lacht> als kleines Baby <lacht> Du hast ja sowieso eine Käppi. Ja, aber nicht immer. Nur weil ich meine Haare wieder schneiden muss. Lieber eine glatte Haare. Okay. Wer würde er in ein Glas pissen und damit die Eisbacke-Challenge machen? <lacht> nein. Papier, nein. Ja, Hallo, <lacht> hey, du musst ein Band botten. Der ich nicht zwischen dem Glas und dem ein Glas ist aus Glas und ein Becher aus Glas. Das wird nichts sein. <lacht>